Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und heute will ich Ihnen einen Denkanstoß für Liebesleben geben. Making Love und Falling in Love, das sind zwei englische Redewendungen, die so bekannt sind, dass man keine Englischkenntnisse dafür braucht. Jeder weiß natürlich, welche unterschiedliche Bedeutung sie haben. Aber, wussten Sie auch, was beide Sprüche unterschlagen? und was sie beide richtig betonen. Ganz grundsätzlich kann man die Dinge in der Welt in zwei Kategorien teilen. Es gibt Dinge wie ein Haus, das nur entsteht, wenn man entsprechendes tut. Andererseits gibt es Dinge wie einen Garten, den man entstehen lassen muss. Ein Haus entsteht nicht durch Warten, sondern nur durch Anpacken und Ziegel auf Ziegel setzen. Je mehr ich zupacke, desto schneller und größer wächst das Haus. Ganz anders im Garten. Da wachsen die Blumen von alleine. Wenn ich zupacke, zupacken würde und die kleinen Blumen durch Ziehen größer machen würde, haben wir bereits als Baby gelernt, geht die schöne Blume einfach kaputt. Nun spricht die Bezeichnung vom Sexualakt von Machen und vermittelt dadurch die Idee, dass es etwas ist, was man machen kann und nicht etwas was passiert? Tatsächlich weiß jeder aufgeklärte Mensch, dass die Voraussetzung für die Vereinigung der Genitalien eine erhöhte Blutzufuhr in den entsprechenden Körperteilen ist. Dieses Öffnen der Blutventile in die Genitalien bei beiden Geschlechtern kann jedoch nicht gemacht werden, sondern muss man entstehen lassen. Was man jedoch machen kann, ist sich in eine Situation begeben mit einem Partner oder einem Porno, damit diese Dinge entstehen können. Einen Samen, gesetzt im Garten, kann man zwar Wasser und Dünger geben, also wir machen Teil, aber man muss warten, bis die Blume sich entwickelt. Beim Spruch Falling in Love ist richtig, dass sich niemand verliebt machen kann, sondern es passiert einen. Andererseits wird es nur passieren, wenn man das Schicksal unterstützt, also etwas macht, indem man auf die Party geht oder eine Nachricht auf der Partnersuchseite beantwortet. In anderen Worten, in beiden Fällen. Making Love und Falling in Love gibt es etwas, was man machen muss und etwas, was man geschehen lassen muss. Beide Sprüche betonen aber nur jeweils eines der beiden Teile und nicht den entsprechenden anderen Teil. Hm, Sie denken jetzt, hm, interessant, aber... Was also helfen mir diese theoretischen Überlegungen in meinem praktischen Liebesleben? Tatsächlich meinen viele, dass Making Love heißt, eine Erektion sei machbar, statt sie entspannt entstehen zu lassen. In meiner Praxiserfahrung verursacht das sehr viel Leid, bis, manchmal hin, bis zu Selbstmordgedanken. Auch wenn es bei Männern bekannter ist, so leiden auch Frauen darunter, wenn sie auch sich nicht sexuell erregbar machen können. Andererseits fühlen sich viele von Amor stiefmütterlich behandelt, weil das spontane Fallen in die Verliebtheit ihnen nicht, bei Ihnen nicht stattfindet. Der Spruch Falling in Love unterschlägt den Schritt des eigenen aktiven Machens. Wenn man nur in seinem Kämmerlein sitzt und niemanden begegnet, dann wird auch die Verliebtheitsblume nicht entstehen. Denken Sie deshalb bei beiden Begriffen immer den entsprechenden Teil mit, der eben bei beiden unterschlagen wird.